Hallo und herzlich willkommen zu dieser neuen Aktienanalyse auf Improve Wi-Fi, heute mit der multinationalen Bergbaugesellschaft Rio Tinto Group in der Analyse. Die Rio Tinto Group ist eine Dachgesellschaft, welche das britische Unternehmen Rio Tinto Public Limited Company und die australische Rio Tinto Limited unter einem Vorstand vereint. Daher wird die Rio Tinto Group auch als eine sogenannte Dual Listed Company bezeichnet, bei gleichen Stimmrechten und gleicher Dividende ist der Bergbaukonzern einmal als Rio Tinto Public Limited Company an der London Stock Exchange gelistet und als Rio Tinto Limited an der Australian Stock Exchange gelistet. Ja, vergleicht man die Performance der beiden Tochtergesellschaften miteinander, so gibt sich hier keinen nennenswerten Unterschied logischerweise. Und soweit ich das richtig verstanden habe, ist es auch rechtlich gesehen nicht entscheidend, welche der beiden Aktien man kauft, da beide Aktien eine gleich hohe Dividende ausgezahlt bekommen und äh, jede der beiden Aktien gleichen Stimmanteil hat. Ja, neben den beiden Listungen in Großbritannien und Australien hat man als Anleger darüber hinaus auch die Möglichkeit sich in Form eines ADRs an dem Unternehmen indirekt zu beteiligen, dann hat man glaube ich keine Stimmrechte, aber man wird gleichermaßen bei der Dividende ja, beteiligt oder auch am Gewinn beteiligt. Die ADR Aktien sind vor allen Dingen für den amerikanischen Markt imitiert worden und an der New York Stock Exchange gelistet. Ich persönlich habe mal beim Broker.com direkt den Namen Rio Tinto eingegeben. Hier hat man zum Beispiel die Möglichkeit, die britische Aktiengesellschaft zu kaufen. Doch kommen wir jetzt mal wieder zurück zum Geschäftsmodell. Durch die Zusammenschließung beider Gesellschaften unter einem gemeinsamen Vorstand im Jahr 1995 ist die Rio Tinto Group neben Vale und BHP einer der drei größten Bergbauunternehmen der Welt und nach der Übernahme des Unternehmens Alcan ebenfalls der weltweit führende Aluminiumproduzent. Das Unternehmen ist jedoch nicht nur Aluminiumproduzent, sondern konzentriert sich auch auf die Erschließung, Erforschung und den Abbau von unterschiedlichen Mineralvorkommen. Das bedeutet konkret, dass Rio Tinto Tage und Unter, Tagebau, Mühlen, Raffinerien und Schmelzhütten sowie eine Reihe unterschiedlicher Forschungs- und Serviceeinrichtungen betreibt. Ja, das Mineral... Portfolio oder Mineralienportfolio, besser gesagt, des Konzerns, beinhaltet neben Aluminium, Kupfer und Gold auch Diamanten, Industriemetalle, Kohle, Uran, Eisenerz sowie verschiedene andere Mineralien. Interessant dabei, werde ich später auch nochmal zu sprechen kommen, ist zum Beispiel, wenn man auf Uran blickt, auf den Energiesektor äh, bzw. das operative Geschäftsfeld äh, äh, Energie bei dem Unternehmen, das zum Beispiel Energy... Resources of Australia, die hatte ich ja schon mal auf diesem Kanal vorgestellt, ähm, ein Uran-Schöpfer, dass sie dort mehrheitlich mit 60% Prozent beteiligt sind. Und betrachtet man dann gehend auch die geografische Aufstellung des Unternehmens, so kann man sagen, dass die geografischen Schwerpunkte in Australien und Nordamerika liegen. Rio Tinto aber auch genauso in Europa, Südamerika, Asien und Afrika aktiv ist. Insgesamt ist Rio Tinto in 35 Ländern aktiv und besitzt sogar 17 eigene Schiffe, um die logistischen Herausforderungen nicht nur durch die Beanspruchung externer Dienste zu gewährleisten. Das operative Geschäft des Konzerns gliedert sich in die Produktbereiche Eisenerz, Aluminium, Kupferenergie, Diamanten und Mineralien sowie sonstige Operationen. Im Eisenerzsegment ist Rio Tinto einer der weltweit führenden Lieferanten. Über ein eigenes Logistiknetzwerk werden Eisenerz und Salz insbesondere nach China und andere asiatische Märkte verkauft, Insgesamt betreibt Rio Tinto 16 eigene Minen und für die Zukunft wird von der entsprechenden weltweiten Eisenorganisation, Eisenerzorganisation, es gibt ja für alles eine Organisation, ein Wachstum des Bedarfs von 1 bis 2 Prozent jährlich erwartet. Und das Segment Eisenerz ist für Rio Tinto das Wichtigste im Vergleich aller operativen Bereiche. Aluminium als weiteres Geschäftsfeld bündelt die Konzernaktivitäten im Bereich der Aluminiumindustrie. Rio Tinto beliefert seine Kunden mit Bauxit, Aluminiumoxid sowie Aluminium und betreibt sowohl eigene Minen als auch Aluminiumoxidraffinerien und an vielen Produktionsanlagen verwendet der Konzern aus eigenen Wasserkraftwerken gewonnenen Strom. Aluminium findet Anwendungen in Fenstern, Fassaden, Türen, Wintergärten, Sonnenschutzeinrichtungen, Duschkabinen, Geländern, Dach- und Wandsystemen, Beschlägen und Griffen, Gitterrosten, Antennen, Blitzableiterkonstruktionen und äh, hasse nicht gesehen. Aber auch sehr interessant, ähm, zum Beispiel auch in Photovoltaikanlagen. Das spielt ja im Rahmen der Energiewende eine ja, große Rolle in der Zukunft im Bereich Kupfer produziert und fördert der Konzern mit Hilfe eigener Anlagen oder auch im Auftrag Dritter mit den eigenen Anlagen daneben Kupfer, auch noch andere Produkte, die halt eben auch dort liegen, wo Kupfer vorkommt, unter anderem auch Gold, Silber, Nickel, sowie das Nebenprodukt Molybdän oder so ähnlich. Damit gehört Rio Tinto zu den führenden Lieferanten auf dem Kupfermarkt und sie gilt auch technologisch als einer der weltweit fortschrittlichsten Konzerne. Das Kupfergeschäft nimmt nach dem Handel mit Eisenerz das ja, den zweitwichtigsten Rang ein innerhalb der Konzernoperation. Insgesamt kann man sagen, dass der Bereich Kupfer von der Nachfrage hohe Sicherheiten bietet. Da das Anwendungsspektrum sehr breit ist und Kupfer ist ja stark elektrisch leitfähig und wird deshalb insbesondere in der Elektrotechnik eingesetzt, man kennt es ja primär aus Kabeln und Leitungen. Ja, das Segment Diamanten und Minerale umfasst Bergbau, Raffination und ergänzende Marketingaktivitäten. Rio Tinto produziert Diamanten und betreibt innerhalb dieses Feldes auch eigene Minen. Hinzu kommt äh, Borate und Talk, welche von Rio Tinto gefördert und verfeinert werden. Und über eine Tochtergesellschaft vertreibt Rio Tinto außerdem Titandioxid. Und ebenfalls mit Inbegriffen im Geschäftssegment sind hochreines Eisen und Metallpulver sowie Zirkon und Rutil. Ja, der Geschäftsbereich Energie bündelt die Geschäftsaktivitäten, die infolge thermischer Energieprozesse mit Kokskohle entstehen. Zudem fördert der Konzern Uran und versorgt weltweit Stromversorgungsunternehmen. Zum Portfolio gehören, habe ich ja eben schon angesprochen, unter anderem auch die Uranproduzenten Energy Resources of Australia oder in Namibia angelegen die Uranabbau-Mine. Ja, dieser Bereich sonstige Operationen, der umfasst halt die Bereiche Exploration sowie Technologie und Innovation und bei der Exploration ist Rio Tinto hauptsächlich in den USA, Peru, Guinea und Australien tätig und der Bereich Technologie und Innovation ist verantwortlich für die Entwicklung neuer Förder- und Verarbeitungstechniken und eine spezielle Energy and Climate Strategy Gruppe widmet sich unter anderem auch der Verbesserung der internen Energienutzung. Und ganz klar versucht man natürlich hier auch ein bisschen das Image als sag ich mal, Rohstoffförderer ein bisschen aufzupolieren. Oftmals stand der Konzern ja schon durch seine Praktiken so ein bisschen in der Kritik, aber das muss man ja generell mal sagen bei Lithium ähm, oder anderen ne, Mineralförderungsunternehmen. Ähm, ganz so ökologisch ist es natürlich nicht und da kommt natürlich immer berechtigt Kritik ähm, auf. Ja, kommen wir zum Schluss äh, der Vorstellung der operativen Bereiche noch zum Segment Lithium, welches derzeit für das Unternehmen noch keine so zentrale Rolle spielt, aber in Zukunft eine wichtige Rolle spielen könnte. Insgesamt ist Rio Tinto in zwei Lithium-Projekten involviert. Das erste Lithium-Projekt befindet sich in Serbien und somit in Europa, was strategisch ein sehr vielversprechender Ort für Lithiumförderung und Aufbereitung ist, wenn man einfach mal schaut, wo sich denn weltweit so die größten Automobilkonzerne und Firmen finden, gerade in Deutschland sehr viele, auch äh, nicht äh, mit Hauptstandort in Deutschland ansässige Unternehmen wie Tesla, haben ja in, zum Beispiel in Berlin, Go in Heide, ihre Unternehmen brauchen Lithium. Und äh, das Lithium vorhaben befindet sich in Jadar, das ist im Westen von Serbien und wenn die Produktion dort startet, verspricht sich Rio Tinto eine jährliche Fördermenge von 58.000 Tonnen. Demnach wäre das zum Vorhaben für die nächsten 15 Jahre, das, äh, 15 Jahre das größte in ganz Europa, aber inwiefern das alles klappt, das ist natürlich noch fraglich. Das zweite lithium vorhaben befindet sich in Argentinien und weist das Potenzial auf, einer der größten Lithium-Förderungsprojekte mit einem zugleich geringen CO2-Fußabdruck zu werden, und äh, dort hat sich Rio Tinto in einem Vertrag äh, die Möglichkeit eines Investments in die entsprechende Minengesellschaft zugesichert. Werfen wir jetzt nochmal einen Blick auf den Chart. Bei langfristiger Betrachtung erkennt man, dass kurz vor der Finanzkrise 2008, 2009 das Allzeithoch erreicht wurde und die Aktienfolge der globalen Finanzkrise stark einbrach, was bei einem solchen kapitalintensiven Geschäft für den Bergbau natürlich kein Wunder ist. Und wenn dann auf einmal so eine Liquiditätsklemme, weltweite Liquiditätsklemme entsteht, dann trifft das natürlich ein solches Unternehmen ähm, auch durchaus mit entsprechender Härte. Und betrachtet man die Entwicklung der letzten zwei Jahre, so lässt sich konstatieren, dass dort durchaus Kurswachstum verze zu verzeichnen ist, aber wie gesagt, wenn man nochmal zurückschaut auf den langfristigen Chart, dann ähm, sieht das doch mehr so aus, als ob die Aktie so ein bisschen vor sich hin konsolidiert. Also so viel Kursfantasie kann man bei der Aktie nicht erwarten. Aber sie zahlt eine Dividende, da werde ich später nochmal drauf zu sprechen kommen. Betrachtet man die Aktionärstruktur von Rio Tintos, lässt sich festhalten, dass etwas mehr als die Hälfte der Aktien im Besitz von institutionellen Anlegern äh, ist. Etwa ein Drittel befindet sich im Steuerbesitz. Die 25 größten Aktionäre besitzen ca. 40% der Unternehmensanteile, wobei die Aluminium Corporation of China mit ca. 11% mit deutlichem Abstand der größte Aktionär ist. Und da nur etwa 0,03% der Aktien im Besitz von individuellen Insidern sind bzw. im Besitz von Personen, die Insider sind, sind alle Insider-Transaktionen oder Trades dominiert von Firmen und insgesamt ergibt sich ein durchaus hohes Insider-Handelsvolumen welches jedoch relativ ausgeglichen ist, was das Kauf- und Verkaufsvolumen angeht. Zum 30. Juni hat die Rio Tinto Group einen Umsatz von 58 Milliarden US-Dollar erwirtschaftet. Der Gewinn lag bei 18,7 Milliarden US-Dollar, sodass sich eine Profit Margin von ca. 32% ergibt. Der Free Cashflow lag bei ca. 17 Milliarden US-Dollar. Für Ende 2024 erwarten Analysten auf Jahresbasis im Durchschnitt einen Umsatz in Höhe von 45 Milliarden US-Dollar und einen Gewinn in Höhe von 10 Milliarden US-Dollar. Der Gewinn pro Aktie liegt derzeit bei ca. 11,6 US-Dollar und für Ende 2024 liegen Schätzungen von Analysten vor, wonach der Gewinn pro Aktie absinken, wird auf einen Wert in Höhe von knapp über 6 US-Dollar. Da allerdings hier nur zwei Analysten die Schätzung abgegeben haben, sollte man dies eher diese eher pessimistische Prognose keinesfalls äh, überbewerten. Und äh, wenn man mal das annualisierte Ergebniswachstum der letzten fünf Jahre ansieht, dann betrug das 21%. Prozent. Das ist kein schlechter Wert. Das Ergebniswachstum gegenüber dem Vorjahr liegt bei 160%, Prozent, was unter anderem auch auf die Corona-Krise zurückgeführt werden kann, wo es ja infolge der globalen Lockdowns zu erheblichen Lieferkettenproblemen kam, die ja noch heute deutlich spürbar sind. Ja, wirft man einen Blick auf die Bilanz von Rio Tinto, so lässt sich konstatieren, dass die kurzfristigen Vermögenswerte die kurzfristigen Schulden um den Faktor 2 übertreffen, aber die langfristigen Schulden in Höhe von 33 Milliarden US-Dollar nicht decken. Die Debt-to-Equity-Ratio von Rio Tinto beträgt 21%, was ein solider Wert ist, bei welchem allerdings nicht alle Verbindlichkeiten des Unternehmens mit einberechnet worden sind, so hat Rio Tinto noch 23 Milliarden US-Dollar ansonstigen Verbindlichkeiten der Bilanz vorzuweisen, sowie 7,5 Milliarden US-Dollar Accounts Payable, also offene Rechnungen gegenüber Lieferanten und äh, Dienstleistern, welche noch nicht beglichen worden sind. Einer der Vorzüge eines Rio Tinto Investments ist die Dividende, welche ausgezahlt wird. Im Jahr 2021 wurden 60 Prozent der Gewinne ausgeschüttet und die Dividendenrendite betrug 12,4 Prozent. Die Dividende pro Aktie lag bei ca. 5,6 US-Dollar für das Jahr 2021 und wird an die Aktionäre von Rio Tinto Public Limited Company, Rio Tinto Limited und die Besitzer der Rio Tinto ADRs gleichermaßen ausgezahlt. Und betrachtet man die historische Dividendenentwicklung, so lässt sich festhalten, dass regelmäßig eine Dividendenausschüttung erfolgt ist und die Dividende auch stetig erhöht wurde, aber trotzdem ähm, doch gewissen Schwankungen unterliegt. Kommen wir nun zur abschließenden Bewertung, wendet man das Two-Stage-Free-Cashflow-to-Equity-Modell basierend auf den durchschnittlichen Cashflow-Prognosen der Analysten an. So kommt man zu Ergebnis, dass Rio Tinto derzeit ca. 11% überbewertet ist, mit einem KGV von 6,4% Rio Tinto hingegen verhältnismäßig günstig bewertet. Mit einem Kursbuchwertverhältnis von 2,3 ist Rio Tinto etwas teurer als der Markt bewertet, aber auch nicht sonderlich teuer. Mit einem Return on Equity in Höhe von 34% weist Rio Tinto einen sehr guten Wert auf und für, nächsten, für die nächsten drei Jahre wird hier mit einem Absinken auf 19% erwartet, was immer noch besser als der Industriedurchschnitt wäre. Ja, betrachtet man die durchschnittlichen Analystenempfehlungen, so kann man sagen, dass der Großteil die Aktie mit Hold bewertet und diese Einschätzung teile ich die Aktie verspricht kein sonderlich großes Wachstumspotenzial außer eventuell im Lithiumsektor oder auf jeden Fall wenn denn alles klappen sollte mit dem Vorhaben in Serbien zum Beispiel hat allerdings für ein solch äh, kapitalintensives Geschäft eine hohe Eigenkapitalquote knapp 50 Prozent die Aktie ist derzeit möglicherweise ein Tick zu teuer bewertet was beim derzeitigen Zinsumfeld aber auch nicht ungewöhnlich ist und im vergleich zum Markt Einigermaßen günstig. Ja, darüber hinaus dürfen sich Aktionäre über eine angenehme Dividende freuen. Ob diese so hoch bleibt, weiß ich allerdings nicht genau, denn der Wert von 5,6 US-Dollar ist unter anderem auch zu einem Drittel durch eine Sonderdividende zustande gekommen und beim derzeitigen Kurswert ergibt sich dennoch eine hohe einstellige Dividendenrendite. Aber die ist ja eh immer volatil, so gesehen, weil sie auch vom Kurs abhängt. Wer also seinen Liquiditätspolster verringern möchte und in ein sicheres Geschäftsmodell investieren möchte und wer Dividenden schätzt, für den ist die Aktie sicherlich gut geeignet. Hohe Kurs, äh, Kursfantasien sollte man bei der Aktie nicht haben. Und äh, wenn die Analyse hier hilfreich war, dann würde ich mich über ein Abo freuen. In dem Sinne macht's gut, und ciao.